3 plus 3 ist 7. Mehr. Oh, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt einzuschalten beim neuesten Projekt Bau eines Eichentisches. Im letzten Teil konntet ihr sehen, wie mit verschiedensten Werkzeugen die Rinde entfernt wurde, eine halbwegs gerade Oberfläche gemacht wurde und das Sprintholz weggeschnitten, die grobe Bearbeitung, damit man überhaupt weiß, was man vor liegen hat. Und das wird jetzt im nächsten Teil hoffentlich weiter bearbeitet. Wie es genau weitergeht in Teil 2, weiß ich nicht. Denn diese Ansage mache ich jetzt schon, bevor der Teil 2 eigentlich geschnitten wurde. Es ist sehr kompliziert. Auf jeden Fall ist es so, dass im zweiten Teil wahrscheinlich der Tisch, die Platte schon etwas mehr Fortschritt haben wird. Und ihr werdet vielleicht schon sehen, wie die Beine eingestemmt werden oder Ähnliches. Oder man sieht noch viel weniger und ja, lassen wir uns einfach selbst überraschen. Ich weiß es auch nicht. Und da jetzt... Wie man da unschwer erkennen kann, habe ich das jetzt mir mit der so an. Polyester, Polyfine spachtel Das mache ich dann auch, aber das werde ich dann nicht eh sehen, weil ich muss das sicher noch zweimal muss. Und beim ersten Mal kitten, das habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht. Und somit hat das keiner gesehen. Aber jetzt wird ich das einmal grob abschleifen und dann kann ich mir die Schwalbenschwänze. So schaut es aus, wenn man es jetzt das erste Mal polyestert hat. Also die ganzen groben Risse sind einmal verschlossen. Und jetzt wird geschliffen. Ah, und zusätzliche eine kurze Info für die Leute, die es vielleicht sagen, bei mir schaut es aus. Ich lege innerhalb der nächsten fünf Jahre Fußboden und tue die Wände verkleiden. Also dann wird es Fünf Jahre ist ja nichts im Vergleich zu 100 Jahre. Fertig schleifen! Fertig schleifen tue ich das jetzt ohne Kamera, weil das meine ganzen Geheimtricks nicht keiner lernt. Und die würde ich für mich behalten. Nein, das dauert eh ewig lange jetzt. Also, jetzt haben wir uns mit einem 60 er abgeschliffen wieder. Jetzt sieht man ihn da besser. Wo noch was gekittet gehört, das werde ich euch gleich zeigen. Jetzt werden die Schwalbenschwänze dort eingestemmt, wo das Holz einen Riss hat und wo glaubt, glaube, der wird im Laufe der Zeit weiterreißen. Dort tue ich das hier rein. Das ist bei dieser Tischplatte relativ häufig der Fall. Noch zwei Schwalbenschwänzen einsteigen, ist eigentlich für mich genug. Aber da habe ich wahrscheinlich mehr zu tun. Heute. Da ist schon gekittet und da muss ich noch nachkitten. Entweder ist ein beim Schleifen rausgebrochen oder es war gar keiner drinnen. Dann da dasselbe, das wird alles nachgekittet. Und wenn man das ölt, sieht man, dann sieht man das, wie dunkler es das wird. Und dort sage ich jetzt, da schaue ich da runter, dieser Riss da, der geht da durch und da bis runter. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall an Schwalbenschwanz einstemmen. Das würde ich gleich markieren so. Dann dieser Riss, der geht durch, da muss auf jeden Fall einer her. Und hier dasselbe. Da würde ich reingeben. Und hier schaut es auch sehr kriminell aus. Ich da jetzt verschiedene Stechbeitel hergeben. Stemmeisen, 26 mm, 18 mm, 14 mm und dann 10 mm. Jetzt denkt sich, euch, warum warst du das so schnell? Weil es da oben steht. Also ich bin jetzt keine Millimetererkennungsmaschine. Jetzt würde ich mir das mit einem neuen Stanley-Messer, also einem Bleistiftstrich, habe ich in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich sowas gemacht habe, zu dick für mich ist. Dann habe ich eine Zeit lang mit, mit spitzen Nägeln angerissen. Und jetzt bin ich übergegangen zu stanley strich da suche ich mir natürlich eine schöne Schwalbenschwänze raus und ich schaue dadurch, dass ich den mit Steme geputzt habe, dass die schiefe Seite nach unten geht, damit sie das richtig verkeilt, falls ich nicht genau gearbeitet irgendwo habe. Jetzt setze ich mir den da an. lege ich mir dann natürlich genau so her. Am besten ist man macht sie irgendwo ein Zeichen, dass sie weiß, wie er noch Kerze weil dann fällt er runter oder was und dann verdreht sich das alles. Die Lenkseiten und da kann man auch gleich sehr gut in die, in die Rillen vom Stanley Messer hineinfahren. Also quasi also kann man sie dort andocken, wie der Captain Kirk sagen würde. Es ist auch sinnvoll, wenn die Stemmeisen frisch und scharf geschliffen sind. Das ist bei mir der Fall rasiermesser scharf. Theoretisch könnte man sich da eine Schablone für die Oberfräse machen und ziemlich grob schon alles ausfräsen und die Feinheiten, die Rundungen, also die Ecken, mit einem Stemmeisen machen. Aber wenn man sich so eine Schablone macht, sollte man die auch mit einer Schablone herstellen. Ich tue da ein bisschen unterstemmen, das heißt, ich halte die Stemmeisen so ein bisschen schräg und stemme so leicht hinein damit, weil die Leinfläche hält eigentlich eh nicht die Grundfläche, weil das Hirnholz da hält ja nichts. Man könnte auch mit einem Grundhobel, wenn man einen kleinen hat, die Unterfläche relativ schön plan machen. Dann am Schluss. Wenn wir dann schon in einen sicheren Hafen ist, quasi in dieser Tiefe da, kann man schon ein bisschen fest auf drauf draufhauen. Halt. Okay, passt. Sehr genau. Ich werde den aber jetzt nicht mit Gewalt jetzt reinschlagen und dann blöd schauen, wenn ich den nicht mehr rauskriege. Also ich gehe noch einmal eine Stufe, gehe runter. Da ist jetzt das der Eingestände. Und da passt der jetzt genau hinein, wie man das sieht. Den Rest wird dann der Leim und der Staub errichten. Jetzt werde ich mal die nächsten einstemmen. Der nächste kommt daher. Den werde ich mal jetzt wieder anzeichnen. Erst wenn ich alle eingestemmt habe, werde ich das verleimen. Wieder eine Markierungszeichnung, damit ich weiß, xx. Jetzt zeige ich kurz eine kurze andere Methode. Man kann mit einem Forstnerbohrer, kann man gut die Tiefe kontrollieren Also ziemlich bündig mit Forstnerbohrer, ich wir das auch aus. Jetzt werden wir schauen, ob das so besser geht. Für mich jetzt glaube ich momentan nicht unbedingt eine Erleichterung, da machen wir da eine Bohrde, also es ist relativ jedem überlassen worden. Natürlich, war ich jetzt so unterstehen wie ich und man nimmt dann von der Platte noch 5 mm Material weg, ist das blöd, weil dann sieht man das. Aber ich nehme da nicht mehr einen minimalen Abtrag. Okay, also wenn man das mit dem Forsterbohrer einbohrt, hat man den Vorteil eigentlich, dass man sich nach der Tiefe orientieren kann. Weil die Bohrungen sind ja relativ genau. Ganz genau, aufgrund von, bei meiner Kamera, ich habe wenig Akku, werde die Kamera jetzt abtrennen und werde die restlichen Zapp, die restlichen Schwalmschwätze so einstemmen. Also ich will nicht schummeln und wir jetzt mit einer Maschine weiter tun. Ich habe auch gar nicht irgendeine so Schwalbenschwanz-Einstemm-Automatik-Maschine. So, jetzt werde ich die Ohren neben hinlegen es geht sehr gut so mit der, so rausquaren, wie man bei uns sagt. So, mein Leimzauberspruch. Leim, Leim, Leim. An die Wangen schön andrücken. Da nehme ich relativ viel Leim. Leim, Leim, Leim. Weil es ja unten wahrscheinlich nicht 100% passend ist. So, und der kommt da rein. Und jetzt. Ich werde dann Zwingen ansetzen, probieren. Na naja, Zwingen bringt schon was, sehe ich da gerade. Der drückt den schon sehr nach unten. So, wieder mein hab line, lime zauberspruch so Leim, Lime, Lime, line, Lime, Lime, Lime, Vielleicht probiere ich das mit einem eigenen Hammer. Hammer. Das ist, glaube ich, mehr ja. zu empfehlen. Ich dann zwingen. ich auch, wenn man glaubt, da braucht man keinen. Aber es ist sehr von Vorteil. Da sind wir schon wenig die Zeichen ausgegangen. Was ich mache, damit ich mir auskenne, wie er, äh, wie er quasi angezeichnet wird. Jetzt habe ich da schon ein Herz hergemacht. Da soll ich noch einer sagen, beim Tischlern ist keine Liebe und kein Herz dabei. Also das, mehr Herz geht gar nicht wie ein Herz. Und der letzte. So, und dann zwingen ansetzen. Da sieht man gleich, wie es den Leim in den Riss da hineindruckt hat. Der Kit-Teil. Zum Kitten brauche ich irgendeinen Gegenstand, wo ich ein Kit anmache. Den Kit selber und einen Härter. Jetzt nehme ich das da so raus einfach. So. Das war jetzt auf jeden Fall zu viel härter, aber das ist auch kein Problem. Das mache ich gleich zu, in die Dosen, weil das stinkt fürchterlich. Jetzt mische ich das so. Puh, es Zeug. Jetzt schmiere ich da das überall rein, wo noch Risse sind. Also, da ist jetzt der Riss. die gröberen Löcher da vom Hobeln, da wird man nicht viel überbleiben wie Kitten, weil das schaffe ich nie und nimmer, dass ich die bündig schleife. Die Wurmlöcher, weil es ja ein, quasi an der Rinde war, sind da Wurmlöcher, die lasse ich natürlich, weil das sowas ist ja immer was Schönes meiner Meinung, nach. da komme ich gar nicht gescheit her jetzt mit zwingen, aber ich muss das sowieso nochmal. Also ein dritter Kitt-Durchgang ist auf jeden Fall erforderlich. Wie der Herr gut die Welt geschaffen hat, glaube ich, das war so eine langwierige Arbeit für so einen Tisch. Du musst ja auf alles schauen. Jetzt dürfen da ziemlich alles verkittet sein. Jetzt halt die Schwalbenschwänze drinnen. Der nächste Schritt ist Schwalbenschwänze bündig hobeln mit der Oberfläche, mit der Schleifmaschine wieder schleifen und dann wird das Ganze ziemlich fertig gemacht, diese Seite, also die Woche ist sicher fertig, dann drehe ich es um und dann werden, wird sich um die Beine gekümmert. Also dann tue ich die, die Beine schleifen, die bleiben so gebogen wie sie sind. Ich habe da einen alten Tierstock, der ist sicher 200 Jahre alt, ein Eichentierstock und dann los, so, wie er ist, dann würde ich einfach ein bisschen reinigen, ein bisschen schleifen an gewissen Stellen, und unten einstemmen. Aber wie immer teile ich mir sowas bei Leimen und beim Kitten, teile ich mir immer ein, dass es über die Mittagspause trocknen kann. Ohne für meine Lieblingssachen, nehmen, tischeln, ist ja, wie wir alle wissen, das Essen. Also ich habe Lieblingsdinge. Aber nach dem Essen druckt es mir immer ein bisschen, weil es sehr früh ist. ist. Ich kann mich da nicht so richtig kontrollieren. Das ist wie bei Kit, zu viel Kit, Bei Leimen nehme ich zu viel Leim. Und bei der Schnitzel ist es einfach zu viel Schnitzel. Aber auch die Beilung. Mahlzeit bis gleich. Ihr kriegt ja das Essen nicht mit, obwohl das war sehenswert. <lacht> Mittagspause habe ich erfolgreich absolviert. Jetzt werden wir die Zwingen da wegnehmen und werden wieder schleifer. An vielen Stellen ist da der Leim noch, noch nicht ausgetrocknet und wenn ich da jetzt da dann ich habe da in der Werkstatt jetzt gerade 14 Grad und das ist einfach halt, da dauert ein bisschen länger. Also halten dann auf jeden Fall schon, also die Keile, aber es ist noch nicht hundertprozentig trocken. Der oder der ist natürlich schon trocken, der werde ich einmal bündig schleifen. Und da ich jetzt allein da noch trocknen muss, um nicht mein Hobel zu verschmutzen, werde ich mir jetzt ein bisschen um die Beine kümmern. Also nicht um meine Beine, wo die DNA ein bisschen eine Kümmerung brauchen. Also schwer ist gar kein Ausdruck. Für den. 200 Jahre ist das von mir vorher übertrieben gewesen. Da erkennt man die Schnitte von einer, Gattersäge. Eher Bandsäge, würde ich sagen. Dadurch, dass Bandsägen erst seit 1855 gibt, ist das natürlich noch nicht so weit. Das muss ich natürlich raus. So was hebe ich mir immer auf. gesamten Türstück habe ich da gekauft, gebraucht um, um 80 Euro, glaube ich. Also die Beschläge waren für mich interessant und auch, dass ich die Balken da habe und schon wieder be benutzt. Und das ist das Zweite, was ich habe. 60 hoch circa machen. Jetzt ist er aber da, ist er zwölf dick, da brauche ich den dann nicht mehr 48 und da ist er elf oder zehn dick. Ich werde euch jetzt schauen, wie ich das dann am besten rausschneide. Da oben ist diese Marschestelle da, die wir ich auf jeden Fall wegnehmen. Hier abschneiden. Ich werde es aber trotzdem 60 jetzt lassen oder 65. Lieber schneide es das dann noch mal nach ich habe da gerne ein bisschen Spül. Und da auch noch mal 65. Dann ist das Teil eigentlich eh großteils heraus. Und hier der zweite. Wo hat der seine Schwächen? Der schaut eigentlich gut aus. Der dann zapfen da. Den würde ich ein bisschen kleiner machen. Und würde dann eigentlich gleich nutzen. Das würde ich schauen, ob ich es mit der Gashaxen herauskriege. Was tut man, wenn man da so nicht klingt? Ich werde mir das jetzt raustragen und werde es mit der Motorsäge einmal auf die Länge bringen, die ich brauche. Ja, wie eine Handtasche, das taugt mir. Würde ich mir überall so griff montieren. So, lieber Motorsägen-Gott. bitte, bitte. <lacht> Natürlich ist die Kette stumpf natürlich ist das Holz extrem hart Die Motorsäge hat was eingebaut das ist ein ganz seltenes Exemplar in einer Motorsäge. Wenn ich würde so stirbt, weil ich den letzten Schnitt gemacht habe, dann rennt es weiter. Stundenlang habe ich schon getestet. Und dann ist mir das im April passiert und dann haben wir gegusst, habe ich es abgedreht. Und wenn ich würde dass so weiterläuft, dann stirbt es so. Und ich habe die gebraucht erwärmen. Und ich glaube, dass sie der das einbauen hat lassen, diesen Special-Effekt. <lacht> So, jetzt sind meine Beine einmal grob zugeschnitten, weil ich richte das jetzt einmal her, dass sie halbwegs ansehlich werden und dann tue ich mich leichter, dann schaue ich mir zwei Seiten, was halbwegs im Winkel sind, Winkelhaken, kurze Kontrolle, das ist sehr gut und die wäre na ja, naja, nicht ganz, die werde ich aber reintreten. und außen würde ich sehen, die nicht geraden. Seiten. Also mir fällt echt die Idee wie das da gescheit auskriege. Die ist breiter, mit der kann ich's da nehmen. Aber das Problem ist, die hat nein. Nein, die wird sich nein, nein, nein, nein, alles bei uns, da sagt man zu deinem Gearshax, ich weiß nicht, Brechstange, glaube ich, sagt man. Ziegenfuß, wow, war. war die Gearshaxen. Gefällt mir sehr gut. Außer mit uns. Also wie die Haxen sind alle fertig abschleifen. Nur grob, dass ich ungefähr mal sehe, wie was ist. Schaut euch das an, wie schön das ist. Das ist ja wunderbar. Da würde ich wahrscheinlich einen Holzstift reinleimen, aber ganz zum Schluss, weil ich glaube, das ist nicht einmal. Das ist schön, wenn der ein bisschen vorschaut, also wenn der nicht bündig mit der Fläche ist, sondern wenn man da sieht dass da was ist. Bei solchen Arbeiten muss man einfach individuell mit jedem Holzstück umgehen. Also man muss das, was das Holzstück dir bietet, muss man einfach nutzen und hervorholen, so dass die das sehe. Die Beine habe ich jetzt alle grob abgeschliffen. Und das, was da drüber steht von den Zinken, werde ich jetzt mit dem Putzhobel bündig nehmen, aber da nehme ich. Das ist viel zu viel. Jetzt kann man sich da schon eher was vorstellen. Jetzt ist wieder Bandschleifzeit, jetzt werde ich die mal bündig schleifen. Das ist wirklich also mir gefällt sowas sehr und vor allem, es hat ja einen Nutzen auch. Da sieht man, da ist ein bisschen eventuell zu viel Luft. Dort oben der Ecke ein bisschen Luft noch, aber das wird dann alles mit, mit Leim und Staub ein bisschen noch perfektionieren. Jetzt können wir wieder mehrere Schritte drüber schleifen, bis wirklich alles so halbwegs sauber ist. Dann wird noch einmal gekittet und dann ist diese Fläche fertig. Aber der letzte Schliff wird erst gemacht, wenn ich die Füße auf der drüben Seite eingestemmt habe. wenn nicht, dass ich dann hier irgendwas verletze und ich wieder zusätzlich eine Arbeit. Also ich mag es jetzt fertig bis zum finalen Schliff. Aber da lasse ich jetzt wieder nicht dabei sein. Das Schleifen ist eine zu intime Angelegenheit für mich. Da bin ich mit dem Holzstück ganz alleine. Jetzt haben wir die Füße da hergestellt und da war wir dumm probiert, ob so oder so schöner sind. Jetzt wird der erste Fuß wird hier so sein und die Sägeräu Seite bleibt außen. Werde ich mir da einmal markieren. So, habe ich da meinen Strich und mein Fuß gehört circa hierher. So, jetzt gehen wir mal zur Bandsäge und schneiden. Schauen wir, wie das wird. Die Bandsäge muss ich natürlich einstellen, dass ich so etwas hohes schneiden kann. Also ich kann nur sagen, eine Bandsäge ist eine kleine Wunderwaffe. Jetzt habe ich sie einmal grob zugeschnitten. Also da, da ist er nicht. Perfekt, ganz genau im Winkel. Ich mache nicht jetzt gleich alle Füße gleichzeitig, sondern einen nach dem anderen. Vielleicht wird es einfacher, fällt mir was ein. Ich werde den Fuß ein bisschen abschneiden mit der Bandsäge. Jetzt habe ich das noch meinen Strich genau ausgerichtet, den ich da vorher gemacht habe. Jetzt werde ich mir da den Zapfen, jetzt werde ich mir das da anreißen. Jetzt kommt der da rüber mal und das muss ich rausnehmen. Jetzt ist das angezeichnet mit dem Forsterbohrer oder Forster oder wie sie wieder heißt. Werde ich da einmal vorbohren. Solche Bohrer gibt es auch, die was noch schneiden. Meine schneiden immer, Aber man muss ja sagen, das ist da eicher Hirnholz. Muss ich fairerweise schon auch dazu sagen. Ich bin müde, es war viel zu tun. Ich bin müde. Aber den Rest werde ich aber stemmen. Ich habe Hunger, hatte keine Zeit. Ich habe Hunger, hatte keine Zeit. Ich habe Sehnsucht, es ist vorbei. Ich habe Sehnsucht, es ist vorbei. Das Meer, das Meer, das Meer, das Meer. Auf diese Ecken herum, um auf die Kanten da. Meer, da ich muss ich auf alle eigentlich nicht aufpassen, die werden rundherum abgedeckt. Das Meer, das Meer, es ist kalt, das Meer. Es ist mehr, mehr, mehr, mehr kleines Kind, es, es ist kalt. Ein Flieg kleines Kind, es ist kalt Dank der Druckluft Öffne die Augen, kannst du sehen. Das geht das voll heraus Öffne die Augen, du sehen. So, Da hinten stehen wir ein bisschen Da sieht man gut, dass er zappt Dort wo man ansteht oder allgemein Grenzen der Fläche wird es. Nicht. Das ist das Meer, das Meer. Das Meer, das das Meer, das Okay, hier ist die meiste Luft. Jetzt brauche ich etwas, was so hoch ist wie das, dass ich das dann übertragen kann. Ich muss jetzt alles nachschneiden. Für die Frage noch, wo es passt, ganz genau, wenn nichts genau ist. Aber für das, das nichts ist, passt es jetzt einmal ganz genau. Jetzt muss ich diese Striche noch nacharbeiten. Hier kann ich schneiden. Meer, das Meer, das Meer, das Meer, das Meer, es ist kalt, das Meer, es ist Meer. Das Meer, das Meer, das Meer, das Meer, es ist kalt, das Meer, es ist Meer. Es ist müde, es war viel zu tun. Es da habe ich jetzt schon müde, da ich jetzt noch einen Strich nachgeschnitten. So, und das muss ich stemmen, weil Kurven schneiden ist mir leider nicht möglich. Ich stemme da lieber zu viel weg, wie zu wenig. Also da unterstemmen. Mir geht es nur um meinen Außenriss, der muss passen. Der Rest ist mir egal, das sieht man nicht. Vorbei! Das Meer, das Meer, das Meer, das Meer, das Meer es ist kalt, Ich tue ein wenig Meer, unterstemmen, also schief mehr, hineinstemmen, damit kaputt den Weg ist. Wie man zu den Zapfen sagt, weiß ich nicht. Also, es ist ein eingestemmter Zapfen mit mit Hindernisparcours parcours okay. mit so, ich glaube, so kann man das jetzt lassen. Jetzt habt ihr gesehen, was alles in Teil 2 zu sehen war. Ich weiß es noch immer nicht, denn diese Ansage jetzt gerade, die sage ich noch, bevor ich überhaupt weiß, was geschnitten wird. Also es ist noch komplizierter wie am Anfang. Auf jeden Fall sage ich danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Drückt Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Drückt Abonnieren und die Glocke. Abonnieren kostet übrigens überhaupt kein Geld. Wenn euch das dann zu billig ist, könnt ihr mir ruhig mit der Post ein paar Euro schicken. Dann kostet Abonnieren Geld. Ansonsten, dann, wenn ihr auf Abonnieren drückt, ist das gratis. Ich sage Tschüss, Papa. Bis nächste Woche und ich rechne weiter. 2 plus 2. Also wunderschöne Arbeit. Die Arbeit jetzt, die Schleifen ist jetzt nicht die schönste Arbeit, aber... Wenn man das schleift, was dabei hervorkommt, das ist immer das. Das ist, wie wenn man quasi äh, Bäume aufschneidet, also zu Bretter oder Pfosten. Und da sieht man dann auch, am Anfang hast du nur den Stamm mit der Rinde und später, noch im ersten Schnitt, sieht man die Holzmaserung. Und das ist halt einfach für mich wie, wie ein Kinderüberraschungseröffnen. Ja, also es ist wirklich, es ist ja Freude mit sowas zum Arbeiten. Da passt wieder das Satz, andere gehen in die Therme schwimmen und die darf sowieso schleifen. Aber trotzdem. Ich Bin irgendwie verliebt in die Maschine. Da soll mir irgendjemand der Arbeit zeigen, die schöner ist wie die? Da gibt's keine.